Ja, ähm, Eisen brauchen wir fixen, ne? Ja. Dies ja. mach Sharp 1, gell? Philipp? Ja, wir auch schon. Hallo! Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Easy Dir. Hallo, wir machen direkt weiter, ich werde die Höhle durchschauen. Kommst du wieder nicht auf? Ich. Das ist so. Und ich werde jetzt dann noch ähm, hier gleich direkt dann. Ey, kannst du mir das Zuckerrohr geben und hast du Leder? Ja, ich dann, ja, Kannst du mir das alles geben, weil dann mache ich gleich. Ja, weil ich mal eingeloggt bin. Ja. Ich ja, nach deiner Schutzzeit kunden Das kann sehen. ja, dass das so also nicht programmiert ist. Von UHC-Run bin ich gewohnt, dass ich das Instant-Abbau des. Ob sie also zumindest für Schneller. Und da geht's halt einfach. Jetzt geht's erst. Erst wenn mein Schutzer so. das ist, glaube ich, ja, wie du gesagt hast. <lacht> Perfekt das ich. Mhm. Soll ich zu dir gehen oder musst du es nicht? Ich muss mal E zu dir. Okay. Ja, soll ich es abholen oder machen wir das erst später? Wir, haben, wir können ja halt noch Sharp 1 machen zur Zeit schon. Ja, ich mache das wenn nicht ja, aber dann bin ich durch die ganze Höhle. Ist ja wurscht, oder? Ja, ist wurscht. So, ich schau jetzt mal bei der Höhle weiter. Kann ich mal so aussehen. Okay. Brauche ich Lapis noch? Ja, gibt gute XP, gell. XP gut. Investieren in damit. Hm. So, du das gehört. Hat no. ja. So, dann baue ich den Gang wieder zu, damit wir nicht 300 Mal im gleichen aufnehmen. Ziemlich coole Idee eigentlich. Ne? Ja. Oh, das nur alles. Da ist labern. Oh. Das ist noch mehr. <lacht> Und noch mehr labern. <lacht> nice. Das passt schon so. Aber bis jetzt echt kein Diamanten Glück in Höhlen. Ich hab gefühlt in Höhlen fast noch nie Diamanten gefunden. In Mikrofon bis jetzt immer mehr Jemanden und Höhlen gefunden Ja, in <lacht> UHC-Run, ja. Ja, auch doch vor allem. Ja, tut schon, das ist klar. Oh, das ist so klar. Cool. <lacht> <lacht> ja, in UHC-Run sollte man nicht Stream meinen, aber das werden bestimmt noch einmal streamen. Beziehungsweise streamen sie die ganze Zeit als Test-Stream. aber das wohl mir erinnert in Anführungszeichen, dass das ähm, so viel Leid zwischen mir immer gut ist. <lacht> so. Jetzt kommen wir zum nächsten. Willi, geht das sogar hier? Ja doch, geht schon. Ja doch, geht schon. Baby, Chicken. Du schau, okay, man kann halt immer schon ein bisschen schauen, ne, ob nicht einer snipen kommt oder so. an Kilometer langen Strip machen kann Ja, Snipen man jetzt gerade eigentlich nicht auf den Spalten. Hey, ich bin schon als Abgang und will die bis jetzt im Kreis kommen. Ja, wie stimmt das? Ja, ich glaube schon, ich baue halt weiter. Ich glaube, ich bin schon alles abgegangen. Sie sind da oben nur fünfmal im Kreis gekommen. Irgendwie <lacht> voll verwirrend gerade oder? Ja. Wie viel gibt mir nee, eigentlich noch Hühnerfleisch? Drei oder vier. Drei oder vier, gell. Ja, schauen wir ja. mal. Ich muss jetzt immer die Pfad hier hinten abbauen und wieder mitbauen. Boah, jetzt will ich kurz Hopf, wie ich f***ing <lacht> Ja, ich balle eh schon wieder, frage ich mich <lacht> an, Kann man das auch, oder wenn ja. ich <lacht> das jetzt ja, Bücher Steht ja. dabei, gell? Ja. So, ich habe kurz wieder die geschaut, ob wir schon richtig sind Aber es sind richtig, ja So Ich will mal behaupten ich gehe mal wieder in den Ofen da und ein bisschen spüren. Okay. So. Irgendwie ist das so ruhig im Bau in letzter Zeit. Ja, weil man kann mit dir So, was haben wir denn ein? Gott, war. Oh. Zack. Ein Ort, Zack. Ja wir können die ja verzaubern und fighten, aber es ist keiner online zum Fighten, also. <lacht> ja. Und in der Gruppe sucht auch Spieler die ganze Zeit schon Fight und kann nur mit dem fighten, also werden wir auch keinen Fight anfinden. Unwahrscheinlich. <lacht> also brauchen wir das jetzt nicht direkt anstreben, glaube ich. <lacht> ja. Bist du schon in der Höhe gelandet? Ja. Ah ok, dann bist du schon wieder. Ja. Alles ja, gut. schon die Alpes gehe, aber du bist ja schon wieder so weit Aus. Ja, ich Alpes zurück meine bis zu dir, hätte ich gesagt. Ja, passt. Dann werden wir schon zusammen treffen. Was klar ist, da bauen wir jetzt mit. <lacht> Gleich soll ich dich vielen Diamanten möglich, du müsstest halt einfach eine Baromap wow machen und einfach so mit dem Befehl einfach alle Diamanten zu so Stein austauschen, <lacht> <lacht> aber nur auf einer Hälfte und bei der anderen Hälfte bist du mit dem und was das Diamanten so, <lacht> ja, genau, kann okay, das halt machen, <lacht> wäre nicht einmal so schwer. Nein. <lacht> Das wäre schon ja wieder mal genial Tatsache Wie die ist da? Ich bin schon bei den Öfen müsste ich fast nicht mehr Ja, wenn wir beide jetzt zusammen zusammenstritten, dann geht das wieder hin oh. ah, Ich sehe immer nicht, ob da was jetzt ist oder nicht Wenn es so dunkel ist Die vier Leder Ach, ey, oh. Ey, sieht hier, was ist da nicht für wenn es zu dunkel ist? So, die Öfen, ja. uns fleißig. Oh. Ah, Moxmer, ja. hier, gehen wir alles. Was Alles. alles. Ja, ähm. Also, Buch. ja, die... Kaut, die <lacht> nur ja. ja. fast wie anders. War oh, die Hammer mit weg? Ähm, mit Lapis kann ich weg, haben wir erst einen Steak vorher. Also. Mhm. Ja, ja. schwer Ja, das so ziemlich gut aus. Aber ja, ich schau mal wie viel Essen es gibt. Oh es gibt. Haben 3 hm? <lacht> Zwei Bücher haben wir jetzt schon, Hardcore. Kann ich eins verzaubern. <lacht> ja. Das ist schon nice. Ah, Buch, Buch, Buch. Nice, Enchanter. Ich verzauere mal mein Schwert. Sharp 1. Nice. Und bei dir, mein Brustverzauber, ja, du gehst so die normalen sind alle Level-Organe. Dann Blast Protection, warte. <lacht> Blast Protection, so also, wie oh, die Haken, die ich halt für dich. Oh, so, ne. Einmal Tierhacke, kann ich verzauern. Efficient ja. okay. Ja, geht in eins, also. aber das passt eh. Ja. Protection, nice. Protection, nice. Okay, das reicht. Nice. Was braucht ihr denn da alles? Fleisch. Okay nur Fleisch, aber? Ja. Irgendwas würde ich machen, Philipp. Hast du Schnüre? Äh. Ja, okay. Okay, Hast du Eisen? Eisen? Ja, in dem Fall, ja. Wie fertig sind? Schön. So, Warschaubnis 1, Pop 1. Oh, doch Fischen sind. Ah, da ist gerade ein Amboss. Aber schon. Nice. Ich hat ein ja, ähm, Eisenbranch ein ne? Ja. Ich mach Scharp 1, gell? Philipp? Ja, ja. Hast du Buch? Ja. Ja, ist gerade zugegangen. Ja, Aber ich weiß. Habe 2 gehört. Wird cool. Nice. Ja, jetzt geht die da runter bei uns. Ja, wow. nehm wieder da alles mit. Hast du mich? Swings gegen nice. mich? Ja, das ist heißt, okay. Ich baue wieder auf die Öfen Und ich baue dir mal random da so in die Richtung Da waren die Öfen oh, die. Für die Mannen haben wir jetzt eigentlich noch Hip-Gorken Die haben Hip-Gorken <lacht> <lacht> <lacht> Oh ja, alles klar Ich mit Gold wir noch 3 Minuten. <lacht> was? Ja, ist so schnell. Und doch kann die jetzt schon hinterher gehen? Ja, in der Runde schon. Oder du hast die, die ist, ich, ich schon? Ich denke schon. Gut schon wieder das ist gut. Ja, gute Apple kann man echt viele machen. Ich glaube, das sollte man einen Vorteil daraus nutzen. Weil es haben die meisten immer so wenig gut wenn es Folge irgendwas ist. Ja. Wir sind eigentlich erst Folge 4 und haben eigentlich schon relativ viel dafür. Vor allem halt echt effektiv Streep meinen, glaube ich. Würde ja. ich halt einmal behaupten. Aber wir haben jetzt so viel Glück wenn die Diamanten finden. Ja, man könnte natürlich mehr Glück haben. Vor allem, es gibt da Diamantenquellen, was du 19 kriegst, von Ana, <lacht> Aber wir kriegen immer noch 5 oder 4. <lacht> so wie viel, äh ja. Ja, ähm, für die da. Das für mich. Okay. Das ist relativ cool, das wollte man. Schauen. Ja, ich baue gerade random immer dumm. <lacht> ich habe mir gedacht, vielleicht habe ich noch 6 vom Leben. Ja, die Zombiehöhle könnte sein. Okay. <lacht> Schaut ich da. <lacht> Aber ich schau mal auf die Öfen. Die nehmen jetzt nicht. Ja, nicht. Die nicht. Die nehmen wir <lacht> Die einfach nicht. Und Filter, ah, schau da drüber die zammeln wir weiter. Da irgendwo. Vielleicht auch. Ja, weiter wenn da Höhle ist, kann das eigentlich nicht. Da ist eine Höhle fliegen. Ja, danke. Oh, der ist gut. Bist du? Okay. Ich schauen mal nach rechts, gell? Mhm. Äh, wo wenn ich bei den Öfen bin rechts, gell? Äh, nein, nein, ja, links, eigentlich halt. Links? Achso, das ist hier die Höhle, das ist halt die Höhle, da waren wir schon. Echt das? Ja, lass die Höhle gut sein. <lacht> ist die gleiche. Mm, ja, hätte man denken können, aber ich gedacht, vielleicht mal, nein. Ja, wir haben noch eine Minute. Wie gut. <lacht> mhm. Ich renne mal zu dir, es ist oder, vielleicht zu wissen, zu dir vielleicht. Du warst weniger wie die Border, gell? Ja, oh. ja stimmt. Okay, ja. Ja, warte, ich hau mal wieder Ethans weg. Das ist der ja Wahnsinn. <lacht> aber muss man machen, es ist nutzlich die Netzwerke zu haben. Hey, wir haben für Eisen für hier. Ja, was? Mach mal wirklich. Yes. Nice. Nice. Lord. Können wir noch irgendwas machen in den letzten 20 Sekunden? Ah, cool, aber... Oh, geil. Workbench hast du ja, oder? Uh, ja. Ganz geil für Zaun, 10 Dias gut anfangen. <lacht> 10? Ne? <lacht> ja. <lacht> so, dann würde ich mal sagen: Danke fürs Zuschauen. Wenn ich die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.